Jetzt verlassen wir die Erde ein wenig, machen einen Schritt zurück, um wieder runter zu gucken. Und äh, wir gucken runter mit Hilfe von Sentinel 2. Und dazu haben wir hier Rufen Volkmann auf der Bühne und der wird uns ein paar Einblicke auf die Erde von draußen verschaffen. <lacht> Bitteschön. Genau. Hallo, herzlich willkommen. Ähm ich werde euch äh, heute vorstellen, ähm, wie ich äh, einen äh, Full Resolution Web Service äh, im Sinne von BMS, BCS, OGC Standards ähm, von Sentinel 2 Daten äh, äh, gelöst habe. Und äh, zu mir, ich bin Ruben Volkmann, ich arbeite am Earth Observation Center im DLR in Oberpfaffenhofen. Genau, so kurz zum Inhalt. Ich werde erst äh, das Projekt vorstellen. In in dessen Rahmen ich das umgesetzt habe, ist Code.de, aber nur ganz kurz. Da hat Christian ja schon gestern einen Vortrag darüber gehalten, wen es interessiert hat, war dort. Ähm, dann ganz schnell Überblick über Sentinel-2, was äh, sind das für Daten. Ähm, dann äh, die Anforderungen an den Service, äh, der ursprünglich äh, so, wie das ursprünglich geplant war. Und äh, dann meine Evalu Evaluation, wie ich sie äh, umsetzen wollte, die gewählte Variante, eingesetzte Software und dann noch ein bisschen was äh, zur ähm, Entwicklung von GeoServer und dann die tatsächliche Umsetzung noch kurz und bündig. So. Es blinkt. Gut. Ah, jetzt geht's wieder, aber <lacht> Hilfe naht. Gut, also, erstmal Code.de ist äh, die, ähm, nennt sich Copernicus Data and Exploitation Platform Deutschland für deutschland das ist der nationale copernicus mirror wo man ähm, daten von den copernicus satelliten einsehen und runterladen kann ähm, und das äh, wird vom dlr geleitet aber christian hat ja gestern viel mehr erzählt deswegen lasse ich es dabei wenden also nur so man kann jetzt hier an der oberfläche ähm, Links die hat man eine Layerliste und äh, kann filtern, Daten filtern per Suche. Rechts ist dann die Such das Suchergebnis und äh, in der Mitte ähm, ist dann ein, äh, ein BMS Browserfenster, äh, wo man die Daten auch gleich in äh, Full Resolution sehen kann. Und darum geht es jetzt bei dem Vortrag, weil das war meine Aufgabe äh, in dem Projekt, den BMS zu realisieren. Um, zu den Daten, Sentinel-2 ist ein Satellit von dem Copernicus-Programm um, und zwar habe ich da die Level 1 MSI-Daten verarbeitet. MSI ist, der, um, ist das Instrument, das die Daten aufnimmt und Level 1 heißt, das sind die um, nicht die Rohdaten, das wäre Level 0, sondern als vorprozessierte Daten, die aber inhaltlich nicht jetzt verändert wurden. Und zwar nimmt das MSI-Instrument ähm, 13 Bänder im sichtbaren und nicht sichtbaren Bereich auf. Ähm, die Daten liegen dann als äh, ZIP-Datei vor im Safe-Format, das ist von der ESA, ähm, wo die, die Daten, die Bänder drin liegen, als auch Metadaten und aber auch.. Ähm, Korrekturdaten, wie Error-Shapes und so weiter. Und äh, ja, Cloud-Cover-Shapes und so. Ähm, insgesamt haben wir 500 Megabyte pro Datensatz und äh, die eigentlichen Daten liegen dann im JPEG 2000-Format vor und äh, das für mich etwas äh, Blöde war äh, einerseits, dass sie im JPEG 2000-Format vorliegen, ja, das auch, und dass sie in 120 äh, UTM-Zonen vorliegen, äh, was für eine globale WMS-Weltkarte vielleicht nicht ganz einfach war. Ähm, wir, wir haben 10.000 Datensätze pro Tag. Alle 8,3 Sekunden kommt ein neuer Datensatz rein. Das äh, ist dann, wenn man richtig rechnet, 500 mal 10.000 Datensätze sind dann 5 Terabyte am Tag, die bei uns reinkommen. So. Also, und dann gab's, äh, kam, die, äh, kam die Wunschliste an mich an. Ja, ich soll ein WMS und ein WCS realisieren. Ich darf keine externen Dienste benutzen, also kein Amazon Web Service, kein Cloud äh, Processing. Ähm, ich habe ich hab die Hardware, die mir zur Verfügung steht. So. Äh, ich, darf, ich soll am besten keinen zusätzlichen Speicherplatz verbrauchen oder möglichst wenig. Es soll natürlich eine Top-Performance haben. Ähm, wir wollen natürlich die volle Auflösung ohne Qualitätsverlust und äh, das Ganze bei geringem Ressourcenverbrauch und immer aktuell. Das äh, kann man sich schon denken, dass okay, das äh, schaffen wir vielleicht nicht ganz, aber wir wollen das äh, ähm, möglichst viel davon erreichen, deswegen habe ich eine Evaluation da gemacht äh, und zwar habe ich dann halt, wir bewegen uns im Spannungsfeld einfach zwischen dem Speicherbedarf, der Performance des, des, des Services, der Auflösung und der Qualität natürlich des Services und äh, ähm, wie viel die Ressourcen, die wir verbrauchen fürs Processing, weil wir eben eine limitierte Hardware haben. Äh, dann gab es die Idee, okay, wir äh, surfen direkt die Originaldaten, am besten, weil wir ja keinen Speicherplatz brauchen dürfen, direkt aus den, den ZIP-Dateien. Also man muss sagen, kein Speicherbedarf heißt zusätzlichen Speicherbedarf. Also diese 5 Terabyte pro Tag, die ZIP-Dateien liegen sowieso bei uns zum Download und dazu kein zusätzlicher Speicherbedarf. Das heißt, ich könnte ja direkt die Daten als WMS aus den ZIP-Dateien direkt surfen ähm, und äh, habe dann keinen Speicherverbrauch. Das geht tatsächlich, aber mit Einschränkungen. Das zeige ich gleich. Ähm, dann andere Möglichkeit bei Entpackt, aber ich dupliziere die Datenmenge. Wäre möglich, dann könnte ich den für den Download im Prinzip on the fly zippen wäre denkbar, allerdings äh, stößt das auf, auch auf Grenzen, weil, wir, ähm, der, weil der JPEG 2000-Treiber, ähm, der Open JPEG 2000-Treiber doch äh, recht langsam ist, ähm, wobei sich da auch im, während der Projektlaufzeit da auch einiges getan hat. Also ähm, da könnte man jetzt vielleicht sogar noch weiterkommen. Aber ja, hat wir mir eher, eher schwierig von der Performance. Und dann, ich mache eine Vorprozessierung, ist die andere Variante. Und dann stellt sich halt die Frage: ähm, Will ich in ein globales Koordinatensystem ähm, ähm, reprojizieren während der Prozessierung oder will ich das nicht machen, weil ich die, die, ähm, die volle Auflösung behalten will und äh, die Datenmengen nicht, nicht, dass sie sich nicht stark vergrößern? Genau. Und dann. Die andere Frage, äh, mache ich äh, eine Lossless-Komprimierung oder eine lossy komprimierung Also gar keine Komprimierung haben wir ab ausgeschlossen, es sind einfach zu große Datenmengen. Das äh, kollidiert dann mit dem kein Speicherplatz verbrauchen so, Dann habe ich auch äh, in der Evaluierung schön viel äh, gemessen. Hier sind äh, jetzt eine, für, äh, Untersuchungen der verschiedenen äh, Lossless-Komprimierungsmethoden zum Beispiel auch anhand von äh, Speicherverbrauch und äh, Geschwindigkeit, Performance. Oder hier ist dann die Performance des WMS. Und da sieht man schon das Problem bei den Daten, die direkt aus dem Safe, äh, aus dem ZIP ähm, gesurft werden. Das ist die grüne Linie, steile Linie ist äh, langsamer. Äh, <lacht> und äh, die äh, gelbe Linie wäre dann das zweite, die Originaldaten entpackt ist auch nicht so performant gewesen. Deswegen haben wir die zwei Lösungen eigentlich ausgeschlossen und sind deswegen auf die anderen Lösungen gekommen. Generell äh, kann man zu sagen, die Evolution hat gegeben, dass es die eierlegende Wollmilchsau nicht gibt. So. Genau. Und äh, zwar haben wir... So, festgestellt, dass man maximal zweieinhalb der Anforderungen <lacht> mit einer Lösung erfüllen kann, also der Anforderungen, die oben stehen, die vier Anforderungen. Ähm und zwar haben wir uns dann entschieden für die Lossy-Komprimierung, einfach weil der Speicherbedarf nur 10 bis 15 Prozent von Lossless-Komprimierungen beträgt und das aufgrund deswegen auch der geringeren IO eine gute Performance liefert. Allerdings, da haben wir auch natürlich Qualitätsverluste durch JPEG-Artefakte, die unabdingbar sind. Ja. Und natürlich auch, weil wir JPEG in nur 8-Bit surfen und nicht in den 12-Bit, was das Sentinel-2-Instrument ähm, eigentlich kann. Also, ähm, genau. Allerdings nehmen wir die Originalprojektion, das heißt wir projizieren nicht um während dem Processing, Dadurch können wir die volle Auflösung bei, gleichem, also bei geringem Speicherbedarf halt behalten, weil sonst müsste man an den Polen das, würde man sehr viel stretchen müssen. Und wenn ich das mit GDAL umrechne, dann macht er mir automatisch eine kleinere, äh, eine kleinere Datei, das heißt, er verringert mir die Auflösung. Und ich müsste das über einen Trick hochrechnen, kriege aber einen deutlich größeren Speicher, Speicherbedarf. Ähm, allerdings habe ich dadurch, weil ich, wie ich die Lösung gesetzt habe, eine schlechtere Performance, weil ich natürlich dann im Geo-Server, in der BMS, muss dann on the fly reproduzieren. Also für die Umsetzung haben wir dann ausschließlich äh, eigentlich Open Source Software benutzt. Deswegen ist das auch hier relevant. <lacht> Nicht nur, ist auch offen. Ähm, und zwar aus guten Gründen. Wir, jetzt machen wir eigentlich eine ziemlich gute Dokumentation für alle die Projekte für die Open-Source-Programme und wir haben eine gute Community, meistens beides, mindestens oder. Ähm, genau Und wir haben äh, vor allem Geo-Server-Anpassungen an der Software gebraucht, weil es nicht alle Anforderungen abgebildet hat, die wir brauchen. Und da haben wir einen äh, Supportvertrag mit GeoSolutions, die ähm, ne Entwickler sind, und äh, direkt äh, unsere Bug-Reports und Feature-Wünsche einbauen konnten. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, weil das DLR wird äh, durch öffentliche Gelder finanziert. Und dann finde ich das sehr gut, dass wir dann sagen, wir stecken, das, stecken einen Teil zumindest von dem Geld in, Öffn äh, in ein Open-Source-Projekt, sodass alle wieder profitieren können. Genau. Was wir zum Beispiel gemacht haben, waren, äh, da gab's, es gab Fehler an der Datumsgrenze, wurde gefixt. Ähm, Transparenzfehler, das sieht man dann oben rechts, dass das eine Band der Daten das andere überlagert hat, weil die Daten ja immer rechteckig sind und dass es dann auch teilweise zu Darstellungsfehlern kam bei Bandkombinationen, das ist das gelbe, das sieht auch nicht so gut aus, wurde alles gefixt. Dann die Funktionen, die wir gebraucht haben in Image-Mosaik mit hetero heterogenem Koordinatensystem. Das war natürlich ganz wichtig, weil wir uns entschieden haben, eben nicht umzuprojizieren und das ging vorher in GeoServer noch nicht. Mit Kugis kann ich das natürlich machen, aber GeoServer konnte es noch nicht. Jetzt kann es. Ähm wir haben zusätzliche Domain-Attribute reingebracht, zum Beispiel für Cloud-Coverage-Filterung. Das ist dann eine Alternative zum CQL-Filter. Ähm man kann jetzt seit der Version 2.13 auch Bänder unterschiedlicher Auflösung ähm, in ein äh, Cover, in ein Image-Mosaik reinschreiben. Sie vorher nicht, das, und das haben wir auch gebraucht, weil Sentinel 2 die unterschiedlichen Bänder eine unterschiedliche Auflösung haben. Also es gibt Bänder mit 10 Meter Auflösung und Bänder mit äh, 40 und mit 60 Meter Auflösung. Und zusätzlich in einem, für ein anderes Projekt, Evo Odas von uns. Ähm, wo wir ein bisschen, das ist mehr so ein Forschungsprojekt, äh, wurde auch für GeoServer EO gemacht. Das ist Prinzip, prinzipiell, dass man äh, die Metadaten in der Datenbank hält und äh, GeoServer dann eine Schnittstelle bietet, eine OpenSearch-Schnittstelle, wo man dann die Daten ähm, direkt filtern kann. Ähm, ja. Und zusätzlich so ein Cross-Service-Linking, dass die Services untereinander voneinander wissen, dass man im Katalog direkt auf dem bms und BFS und WCS verlinken kann und so weiter. So, für die Zukunft, das, wird jetzt, das läuft jetzt an, dass das wird entwickelt, dass man eine dynamische Bandauswahl hat. Dass ich jetzt zum Beispiel auch äh, die unterschiedliche Bänder, also nicht nur RGB, rot äh, verbinden kann, sondern auch ein Falschfarbenbild bezeugen kann. Geht heute schon, allerdings nicht dynamisch. Das heißt, ich muss für, jede, für jeden Ansicht muss ich einen eigenen Style kreieren. Und das will ich eigentlich nicht machen, das sollte dynamisch gehen, das sollte der User im Prinzip entscheiden, was er haben will. Ähm, dann eine Arithmetik der Bänder. Zum Beispiel, da kann man NDVI äh, erstellen. Ähm, hier ähm, ist dann äh, des, ähm, also einfache Berechnungen zwischen Bändern. Heißt äh, Infrarotband minus äh, Rotband geteilt durch Rotband plus Infrarotband ist es, glaube ich. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Ähm, kann man auch noch nicht machen so, und dann eine dynamische Skalierung oder Gamma-Anpassung, damit ich die Helligkeit eben an lokale Gegebenheiten anpassen kann. Das ist jetzt zum Beispiel in dem äh, Beispiel wichtig, weil ich will eigentlich den Gletscher sehen, aber das ist zu hell und das äh, liegt natürlich daran, dass ich eine globale einen globalen BMS habe und äh, der nicht für alle Regionen äh, gut ist, ne, weil die die Helligkeit äh, unterschiedlich ist. Ja. Wenn ich jetzt einen Wald habe, ist, ist es vielleicht zu dunkel. Wenn ich Wolken habe oder Gletscher, ist es zu hell. Und dann kann ich das zum Beispiel so machen, dann sehe ich das. Und das Ganze soll als Variablen im, über den WMS-Request halt übergeben werden. So, ganz kurz zur Umsetzung. Ähm, will ich gar nicht so arg ins Detail gehen. Wir haben einen Ingestion-Service, der holt die Daten vom Central Hub an, ab und äh, schiebt sie Einerseits in den Download-Service, in die Open-Search-Datenbank äh, Open und in den View-Service, das das Pre-Processing macht und der schiebt die Datenbank dann in den Geo-Server weiter. Ähm, die Processing-Maschine hat 32 Cores, 48 GB RAM. Es laufen wahrscheinlich auch jetzt in diesem Moment 30 parallele Prozesse ähm, und ich kriege krieg maximal 15.000 Datensätze durch. Um, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil, wir haben wir vorhin gesagt, 10.000 Datensätze kommen am Tag rein. Wenn die ESA mal zwei Tage lang nichts sendet, weil die einen Ausfall haben, dann haben wir 20.000 Datensätze abzubauen, aber ich kann nur 4.000 bis 5.000 Datensätze am Tag abbauen. Das heißt, es kann da mal zum Rückstau kommen. Hoffe ich im Moment nicht. Aber letzte Woche zum Beispiel war das der Fall. Ja. Um, das... Genau, das wäre ein bisschen mehr das Detail, wie es äh, funktioniert. Auch nur kurz, die Daten kommen in der Processing-Maschine an, werden da in den Queue geschrieben, die wird abgebaut, der schreibt in den Log, weil wir natürlich dann auch noch ähm, Sicherheitsvorschriften haben, ist da natürlich eine Firewall drüber, sodass ich da nicht äh, von rechts nicht auf links schreiben kann. Deswegen muss ich das mit so äh, Log abarbeiten. Ähm, muss von rechts Quasi muss rechts quasi auch noch einen zweiten Lock halten. Ich kann nicht, quasi nicht direkt von, äh, von der, ja, der Processing-Maschine auf, äh, auf die rechte Seite in den Queue schreiben. Das wäre schön. Ja. Geht nicht. So. So, dann kurz zur Umsetzung der Prozessierung. Ich, ich, ich kriege eine Bitmaske aus dem Band 2, weil einfach nur Band 2, weil Band 1 die niedrigere Auflösung hat und Band 2 hat eine 10 Meter Auflösung das beste Band. Ähm, ich, dann äh, stelle ich daraus ein aus meinem Band, das ich benutzen will, also XX, Das mache ich für jedes. Also das das Band mache ich dann für jedes. Äh, das untere mache ich dann für jedes Band. Ähm, ich schreibe ein VRT mit dem Band und der Maske. Skaliere das Ganze dann ähm, nach 8 Bit. Das sieht man dann bei Scale 0, 10.000, weil die Werte maximal 10.000 haben. Also es gibt den maximalen Wert 10.000 bei Sentinel-2. Genau, und dann erstelle ich noch Overviews, damit es natürlich schneller geht. Ähm, das Ganze bringe ich dann in den Geo-Server rein. Äh, da ist eigentlich äh, vor allem interessant, wie ich, äh, wie ich dem GeoServer server sage, wie die Bänder heißen. Und zwar mache ich das mit, äh, das ist in der drittletzten Zeile, eigentlich ganz rechts kann man sehen, der Regex äh, B0 bis 9, 0 bis 9 A. Ähm, und dann weiß, über diesen Regex weiß GeoServer, also das liest er aus dem Dateinamen aus und dann weiß GeoServer, okay, dieses, diese Datei ist das Band so und so und äh, schreibt es dann quasi in eine eigene Datenbank und dann kann er die ähm, einzeln miteinander kombinieren. Im Hintergrund steht natürlich eine Postgres-Datenbank als Index. Genau, und dann noch äh, zwei schöne Bilder. So äh, links, so sah der Service vorher aus. Das sind einfach nur die im Sentinel-2-Datensatz integrierten Quicklooks, ähm, die die ESA produziert. Und rechts ist dann Full Resolution. Man sieht den Unterschied, denke ich. Und äh, ja, einfach noch ein schönes Bild, um zu sehen: da kann man auch sehr schön stundenlang mit verbringen und schöne Dinge sehen. Äh, irgendwelche zugefrorenen Seen, Wüsten, Dünen und so weiter. Aber. Ich meine, mit Google Earth könnte man das natürlich auch. Allerdings hat es hier den Vorteil, dass ich da von einer x-beliebigen Zeit angucken will. Also ich kann das von äh, heute oder von vor einem Jahr oder von vor einer Woche angucken. Hat natürlich den Nachteil, dass ich auch Wolken habe. Das heißt, ich brauche einen So, Dann die letzte Folie. Ähm, so Der aktuelle Status. Code.de.org Wir haben die Katalogsuche integriert, ähm, den Download-Service und auch eine Processing-Plattform, hat Christian schon gestern alles erzielt und äh, wir haben ein äh, Low-Resolution-WMS seit 2016 für Sentinel-1 und 2, Full-Resolution-WMS für Sentinel-2 seit November 2017 und aktuell sind da in diesem Full-Resolution-WMS 900.000 Datensätze schon verarbeitet. Das Ganze ist natürlich in Spire validiert, logisch. Ähm, und geplant ist äh, Sentinel 3, es kommt sehr bald, das ist eigentlich schon mehr oder weniger fertig. Die Workflow-Umsetzung noch nicht 100% und da muss noch eingebaut werden nächsten Monat. Äh, Sentinel 5P und dann RESA-Daten werden auch im Sommer 2018 eingebunden, auch in voller Auflösung. Auch Sentinel 3 in voller Auflösung. Genau. So, Dann war es das. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Danke für diesen spannenden Erfahrungsbericht. Ähm, jetzt haben wir Zeit für Fragen. Bitteschön. Ja, danke für den Vortrag. Ich habe noch eine Detailfrage. Ähm, du hast gesagt, postgis datenbank und die Rasterdaten. Ist es dann so, also ich würde jetzt mal denken, die Rasterdaten liegen wahrscheinlich als Dateien da und die postgis datenbank bounding boxes für die Bilder, damit die da schneller gefunden werden konnten. Ist das so? Genau, das ist so. Ähm Genauso. Eigentlich ist dem nichts mehr <lacht> hinzuzufügen. Also die Postgres-Datenbank ist tatsächlich nur der Index für die Daten im Filesystem. Allerdings zusätzlich habe ich noch äh, die, ähm, ist, die äh, ist in, den, in, den Postgres, äh, in der Postgres-Tabelle nur die, die, die der rechteckige Bounding-Box halt eben drin. Und was ich aber eigentlich auch noch brauche, ist äh, die echte. Datenbox, wo, nur, wo die Daten drin sind und das ist wenn ich an den Rändern eben nicht immer die Box Und das habe ich auch mit der mit der Bitmaske realisiert und zusätzlich trage ich die auch in die hier, genau, in der Bitmaske ist im Prinzip dann die Information auch vorhanden, direkt, wo sind eigentlich Daten und wo keine. Und das trage ich aber auch in die Datenbank zusätzlich ein, um auch Vektordaten anzeigen zu können. Aber es ist nur ein Zusatz, das hat dann mit dem WMS eigentlich nichts zu tun. Wir haben oben noch eine Frage. Ähm, gehen wir zurück zu der Folie, wo du GEDAL die Aufrufe hattest. Ja. Ähm, wenn man sowieso JPEG draußen macht, lohnt es sich, ein Farbraum zu ändern vorher. Ähm, die Seite sagt sogar direkt, zwei bis dreimal kleiner können die Bilder werden, wenn du einen anderen Farbraum nimmst. Das geht nur, wenn ich ähm, meine drei oder vier Kanäle habe, also wenn ich ein RGB oder ja, ein rgb A-A-Band ja. habe. Ja, okay. Und wenn ich die Bänder aber einzeln haben will, weil, weil ich will sie ja hinterher einzeln kombinierbar machen im Geo-Server, habe ich die Bänder alle als einzelne Dateien vorlegen, dann geht es nicht. Zeit für eine Frage hätten wir noch, falls eine da ist. Scheint nicht so zu sein. Vielen Dank. Rufen Volkmann.